Ah, komm mal da, da kommen gegner nee, das ist perfekt das erfahrung ist wir ja eigentlich gerade sagen das ist viel zu einfach außerdem sind alle level 20er nach einem meister kommen okay, ja, doch die haben schon so ein bisschen mehr drauf aber ich kämpfe mit meinen Pferdkämpfern auf die elfenflut starland er geht beide auf physischen angriff äh, ich nehme an no, ich kann aber nicht hier hingehen weil treffen mich wieder hier die ich kann aber den hier machen oder? den ja Lanzenkämpfer, also, was ich hier machen kann, glaube ich. Ja, aber von den Kriegern, jetzt da kommen, habe jetzt nicht wirklich Angst meister ist gefährlich aber eine meister ist auch nur auf eine reichweite das heißt so wie viele fährkämpfer ich habe ne? krieger sind normalerweise nicht so resistent gegenüber magie Das heißt ich gehe da einfach rein, mein magiern und eti und hau die weg zur not habe ich ja noch linz fähigkeit hier aber oh, er hat sich jetzt genau da reinplatziert, damit der weniger schaden bekommt und verkackten nebel Oh. Oh. Au. Das, Au. Das. Okay. Okay, da ist ein bisschen nervig jetzt gerade, dass sich jetzt ja alle oh, oh. Au. <lacht> jetzt wird schon ein bisschen oh, und die haben alle Tomahawks, ist klar. So, aber eine Sekunde. 41 44 Überleg ich überlege gerade. gibt es doch bestimmt irgendwas, was ich dagegen machen kann. <lacht> so, mir gefällt diese Situation ja nicht. Ich muss ja alles erledigen jetzt. So, ich kann nicht mit einem Schlag erlegen, ne? Nein. Ich mein da, hier. entschuldige was ach wegen dem blöden hm. wie gesagt, der ist das kapitel auf einmal so schwierig geworden so von mir nichts dir nichts ach, weil jetzt hier alle in diesen blöden dingern sind ne? ich mache null schaden gegen den ja, voll kacke aber dein ding noch mal für ein die wenn ich das mache verschwindet ne? dadurch der nebel verschwindet dadurch der nebel die oceans wave da to see like beyond the shore jetzt sogar Okay, da dürfte es ein bisschen einfacher machen. sind nee, sind nicht. Ist jetzt weg oder nicht? Doch, ach das ausweichen wie das Oh, cool. Okay, ah. Okay, ich muss ich hier rein. Nee, kann ich nicht. Das erreichte nicht. Ach, du hast Elfenflut. Komm Noch viel einfacher. Ich okay. jetzt, jetzt ein Kritschaft. mich ja gar nicht konter mit dem. So, die Situation gefällt mir aber immer noch nicht. Ich kann immer noch voll viel schief gehen. Also als Magier mal wo ist hier ah, nein sie hat aber nicht genug hm. ah, ich glaube das wird nichts sehr ich habe ein sie gemacht Elfenwind. Das spannend du hast aber genug Resistenz, ne? Ja, wenn ich da gehe, dann mache ich auch voll viel Schaden. Okay, Alter, was? Mal oh rein. Also Glück bietet was. Ich habe ja auch noch. Wer noch Kill ab? Der Ich, ah, ich glaube nicht, dass er das wird. Wenn wir jetzt hier nicht so genau aufgepasst Richtig aus dem Weg räume. Guck mal einfach mal, ob der zu wird ich glaube nicht. Aber gucken wir mal, ich muss dich erledigen. Okay, wir sind eine Menge Leute, die viel Schaden machen. Ich glaube, die gehen alle auf Dings los hier. Ich glaube nicht, dass wir überleben. Ah, guck mal, mal Ja, sehr voraus. Ah. Oh, perfekt. Okay, vielleicht überleben wir halt doch. Weil sie war die Einzige, die jetzt hier Gefahr war zu frecken Ja. Aber wenn sie nicht gekrittet hätte, ne dann wäre böse ausgegangen Ja. Okay, da kommt nicht noch mehr Gegner. Gut. So, du bist fertig mit kämpfen. Gehen mal runter okay oh, das hätte übel ausgehen können ja aber dank meinen dank mein äh, überlegenen intellekt haben wir es doch geschafft so, gehen wir dir den kill genau nicht ja, trotzdem an erreicht so den kill hier ja zwei schaden ja, natürlich kümmere ich mich noch um die krieger da sehr gut level up natürlich kümmer ich mich noch um die krieger hallo Nur keine angst vor dem meister exten ja neu richtig anstellen, ja, dann klappt das schon. Da, da, da, da, da, da, da, da. ja, wie tanzen sollen, wenn sie zweimal heilen können. Ja, ich nehme mal sehr stark an heiler können natürlich dann auch nur äh, tänzer können dann wahrscheinlich auch level 30 erreichen weil ne? ich erinnere mich noch wie oldschool feiern äh, aber figur So ihr beiden meine das war jetzt auch vor die abzuknallen und du füllst das Ding mal auf. Ich vergesse es hier immer wieder, ne? Oh, Einzug. Ne? Einzug warten wir noch. So, da müssen wir halt ja warten, ne? Bis die kommen auch, ich könnte sie hier in Ausweichen 96 12. Hm. Das ist sehr gefährlich. Aber das klingt nicht schlecht. Mir gefällt die Idee. Ja, okay. Old School Fire Emblem GBA, Game Boy Advance Fire konnten die äh, Tänzer gar nicht angreifen. Kannst du nur das hier machen mit denen? Fand ich ein bisschen unspektakulär. Ja, die ich habe gut ich die hat geändert. Haben Moderne Feiern können normalerweise Tänzer immer irgendwie noch machen, außer tanzen. Ah ganz bestimmt nicht die tür da unten auf so und dann machen wir mal den ja hm, warte mal ich will dann ich will dann wahrscheinlich hat irgendwie keinen einfluss auf meine wie viele klone ich habe oder so ne wer so. ja, gerade ich mache Berschein mit dem Bogen als mit denen oh Gott so, ich gehe, ich will ja auf die toma typen losgehen ja, die können mich kontern so das sei ja nicht so gemacht wie ich mir halt vorgestellt habe aber wir ja, machen ne so meine Frage ist jetzt nicht den hier machen ne? nicht für sie tanzer hat sie ja immer noch drei ne ich springen aber. So, immer noch drei haha dann mache ich den ja tun wir eine Barriere aufstellen so jetzt müssen wir eigentlich nur noch die erledigen bevor wir uns erreichen können ne schon machbar sein wird irgendwie Ups, nein. okay das ist ein bisschen gruselig aber da kommen wir wie viel Schaden wir hier machen so ich muss eigentlich nur darauf achten weil die werden so oder so irgendjemanden kritten wahrscheinlich ne Ja, weißt, du, war das ist doch schon ein bisschen gefährlich ja und immer davon, wenn man so viel haben will, ne? Ina kann ich schon vielleicht erledigen, aber dann kommt er schon, ja schon da und. Aber nicht. Ich mal kurz sehen. Okay. Aber machst du sechs Crit? Ist das nur, wenn du den Angriff einleitest? Hm. Oder oh, ist eine kritische Ausweich von 34 Ach, wegen der Leichtlanzen der ne? oh. Ist das machbar? Ich glaube nicht. Aber ist ja mit Sicherheit so machbar. Aber dann dann wechselt sie ja zu ihrem Hammer, ne? Ah. Beinahe geklappt. Hm. 1, 2, 3, 4. Ah. Wenn sie so einen Hammer wechselt, dann nimmt sie aber voll viel Schaden, Mann. Versuchen also, wir mal. kann sehr gruselig werden ja gleich. Was ist jetzt eigentlich, wenn ich wie sie tanzen würde? Ich mich dann wegbewegen würde. Ähm, also. Ja, Protection habe ich ja auch noch, mal so Viele Optionen, jetzt gibt es Terrible Party on the Road. Wenn du ausgewichen, jetzt da ja wäre perfekt gewesen. Ne? So, mal gucken, wie es jetzt hier ausgeht. Oh, oh. Doppelt mich sogar. Aua. Aua ich dachte dieser Rückwärtsschritt bedeutete jetzt, der machen einen Crit. So, jetzt komm mal her du. Grade. So, jetzt müssen wir nur noch alles erledigen. Kein Ding, ne? Nicht leichter als das, ne? Okay, entschuldige was verteidigung hast du 23 mach dagegen gar keinen Schaden aber ist okay <lacht> ähm, 44 ist nicht okay hm. warte ich muss sehen. nee bringt nichts. nicht dass die 0 hp schaden hat. entschuldige was okay jetzt mit dir aus wieso hat eure treffer chance Ach, 57 Aber es ist, besteht eine chance auszuweichen Okay, aber Tomahawk, ne? 18, 44. Äh, 44. das sind... Wenn ich eigentlich nur zwei Charaktere im Packe die... diese Angriffe überleben, ne? Wäre ja eigentlich schon gut. könnte sehr viel mehr Schaden mit ihren Dings machen glaube ich. war Nein. Boah. Die stehen mir ja gerade voll im Weg rum. Ey. Warte mal, wenn ich mit ihr zweimal angreifen. Ne? Oh Gott, wie viel Schaden macht sie? Drei, zwei, sechs mal zwei ist 18 22 Meine klone ich könnte natürlich aus dem weg räumen ja mit ihren effekt aber dann komme ich mit ihr nicht dazu anzugreifen Oh mein gott wie konnte ich mich hier so hm. okay das kann ja nur sehr schrecklich ausgehen Ja, wahrscheinlich nicht mal treffen. So, ich habe vier Schaden gemacht. Ah. Nein, das reicht immer noch nicht mal. Oh. Ich habe endlich nirgends sind noch vier Gegner, Mann. Einer. <lacht> einer da wird nicht gut ausgehen kollege so halt sie ist mal ein schlag weg bevorzugen ja eher meine meine Klone anzugreifen das wäre natürlich sehr gut aber ich mache mir nicht sehr viel Hoffnung dass hier hier überleben mein Gott so ja, wenn eine Menge Leute sterben da es sowas von auf den okay Klon los ist auch auf den Klon los okay wenn ich hier echt wegen dummer KI oh, oh. Oh. Gott, daneben sehr gut okay, ich glaube wir schaffen es dank der sehr dämlichen KI Das müssen wir aber in dem Zug hier die wegboosten. Okay. Und dann folgendermaßen. Fangen wir mit dir an. Aua. So, wenn du nein Tanz hättest, ne? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. So. Da ist die Idee. So. Wir bekommen ja durch jeden Kampf hier ein Ding, ne? Ein Balken. Haha, guck mal das wenn ich für sie jetzt tanze ne kriege ich ja noch ein zwei dinger rein Okay. So, da muss ich mal gucken. Okay, warte, hey, ein Moment mal. Wenn ich für sie dann tanze und sie tanzt dann wieder für ihn, kann ich dann noch mal tanzen? hat ah, er cool hatte ich an ja sie kommt mir ein donnerschwert hier überall ran. Bitte, ist also sogar sie erreicht, jetzt zu gehen. So, dann setzen wir Bündnis ein. Tanz der Göttin, Tanz mal für unseren Tänzer. Es kriegt ein Level Up, sehr cool so ein gutes level ab aber okay nehme ich Und jetzt hat sie das gelernt cool jetzt gehen wir mal hier rein mhm. okay. so jetzt kann ich ihn erledigen Aber ich kann doch den ja machen. Aha. Diese Strategien. Wie in den Legenden. Sehr cool. Oh, Level 19, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich einer an? Und ich habe immer noch meinen Tänzer, stimmt. Oh, gebrochen. Mein Tänzer habe ich jetzt immer noch, ne? nein Etty, einmal tanzen. Yes, jetzt kann ich noch mal einen killen. Ha, und sie kriegt ihn sogar. Sehr cool kein problem oh, so muss man das machen kollegen so nicht anders Oh, ich muss da reingehen für Aber da unten ist auch noch einer oh, diese tanzfähigkeit so gut der war wahrscheinlich immer noch gegner ne? kratzen ein bisschen. Es gibt keine Situation, mit der man nicht zurechtkommt. Ja, und was anderes sagt, dann lügen die. Okay, Oh, sie hat sogar ein bisschen Schaden. Wenn ich hier reingehen, ne? Ich mache den ja support punkte nehme ich an ne? ich habe da keine support punkte doch gibt sofort punkte soll ich das vielleicht auch noch mal ausnutzen hol dir ein wo ist mein Tänzer da? Ich platziere mal hier neben. Platziere sie mal neben ihn, damit sie sich hochheilt. Okay, 3 das ist jetzt nicht so. Du machst mal den hier noch. damit ein paar Supportpunkte ja ich soll vielleicht dieses Gift da schon mal entfernen ne? einfach nur damit das hier leichter wird und der Sinn von diesen von diesen Kriegern war jetzt natürlich hier Druck aufzubauen ne? ich glaube mit hier, unser Casual Player hier das irgendwie gedacht ist, dass die gegen diese Typen ja ankämpfen können, ne? Aber nur so erfahren und so gut in den Spiel wie ich, ne, und brauchst du sowas nicht, ne? Und bekommst du solche Herausforderungen auf den Durch. So einen Moment, bevor ich das jetzt hier mache, ne? man diese blöden dinger hier entfernen die gegner bekommen dadurch nur vorteile sehe ich ja mal gar nicht ein richtig hier hin kann ich sogar hat und dann aufnehmen Das aufnehmen und deine Tanzfähigkeit, Ah, guck mal, was wird hier so haben, ne? das neue Truhe war unbedeutende Gegner standhaft. Du bist ein Boss. Das ist ein Hammer. Ich natürlich all diese blöden Fähigkeiten, ja. Mhm. Okay. Ah, mal, leider, aber ich gehört hier jetzt ganz chillig an. mach erstmal das hier weg Und damit habe ich glaube ich schon alles hier entschärft ne? so, meine mission wird jetzt sein et ein killner zu geben oder zwei damit sie damit 20 erreicht aber zwei charaktere die ja die klasse wechseln können Also noch zwei zerstörbare Wände. Ich muss zurück. <lacht> kaputt machen. So. Okay. Ich habe gerade gegen einen Tomorrow-Typen gekämpft. Ich glaube nicht, dass ich mit denen sehr viel Schwierigkeiten haben werde. Wir haben einen stahlabs typen Darum kümmert sich. Die ist natürlich nicht in der Nähe. So <laughs> mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> oh, Dinner, Hey, come ditt. Right here Tomahawk und ein hammer hm. ich wollte erst die da ich habe eine bessere idee was geht's bei oh. neben charakter mein, mein hauptcharakter steht daneben da kümmert man sich auch darum. So, los geht's. Ja. Nein. Ich denke nicht. Nein, ich denke nicht. Great, danke oh. weil es doch so schön war noch einer oh, noch einer den ich treffen kann great dass ja radiant da wäre dann würde ich mich sogar noch heilen ja nur so viele Effekte ja auch Ist okay. Hm. Hm. Ähm. Ja, sie also muss ich natürlich herausfinden. So. so, ich muss mal kurz gucken. Der Hammer, ne? Wer macht er mir Schaden? Der macht 19 Schaden. Woraus zieht sich zusammen? Der Hammer macht 28 Schaden. Ich bekomme ein Schaden, wenn er nicht so perfektiv wäre, wie kommt man auf die 19? Verstehe ich nicht so lange? Ich eigentlich hier nur meine tanky leute hier im packe wird eigentlich machbar sein. Ne? Sie so, also muss ich da wegbewegen, weil Schützen. wo ich ja schon so gerne ein paar kills geben würde hier, aber ne muss nee, ja aus weiter du ein starbogen mit 16 32 gedoppelt und so ne? ich sag. Ding, ding, ding. Ah, mehr figur baust du mädchen das sind eine figur arbeiten? ich darf nicht vergessen lapis kann er ja noch mal tanzen dass ne? also, wenn ich sie bewegen ne? Okay, ich verspreche. Ich verfolge eine Strategie, damit. Auf Verteidigung plus drei, die wird sie brauchen. Ne? Ja, eigentlich nicht, aber. So, macht so wenig Schaden. Okay, ein Krit wäre nicht schlecht. Einer, sehr cool. So, dann haben wir. Ich bin so blöd. <lacht> Siehst du, diejenige die tanzen muss, man oh. ähm, ja. Nee, das wird nicht mehr funktionieren. Leider, außer wenn ich jetzt hier das ähm also war mein Plan. War ich platziere, jetzt hier, ich platziere, ich könnte ziehen hier noch mal platzieren. Ne? Dann könnte ich auch noch mal tanzen. Aber ein Moment, äh, da versuchen wir versuchen mal noch mal. funktioniert gar nicht so, wie ich mir vorstelle gerade. Ja, ich gehe hier rein. Ich mache... Oh, oh, oh. hm. ja, ich könnte immer noch tanzen eigentlich, ne? Malu oh, stehst steht genau. Okay, ja, natürlich reicht das nicht. Okay. So. Wird ja wieder einen kritischen Treffer machen, ne? ja. okay, aber so war noch mal. Jetzt keinen Sinn. Jetzt hier, da muss ich für sie tanzen, damit sie für andere tanzen können. platz ich sie am besten hier hin damit sie für die leute alle noch mal tanzen kann dann machen wir so ich mache jetzt hier einmal ein purgativ ne? hochzahlen dann gehe ich hier hin macht tanz der göttin tanz noch mal für die leute wieder kriegt dicke Erfahrungspunkte Sie ist Level 19 wird so viele Leute heute entwickeln können dann hey ein Moment <lacht> aber sie kann nur einmal tanzen ne? ja ich wollte gerade sagen kann ich dann schon wieder für sie tanzen wir ja, ein bisschen überpowered so und ich muss jetzt eigentlich mit ihnen ja reingehen ne damit er ja nicht warum konnte er nicht What? Oh, er ist schon gebrochen. Deswegen. Ja, ich werde aber trotzdem die Manga. So, wenn du ihn tötest, nicht schlimm. Aber so ist nicht zu machen. Danke. Cool. das Figur. So, wie viel schaden wird ihr mir machen. Ich bin mit Ike verbunden. Oh, die würden mich sogar nicht erledigen die würden mich beide sogar nicht erledigen cool da kann ich ja sogar hier reingehen und die angreifen kein Ding läuft alles ja perfekt am besten gehst jetzt du jetzt hier rein und du greifst dir diesen kill ja dann heißt du Level 20 garantiert ne immer noch nicht das gibt es einfach nicht so hm. Ah, warte, warte, warte, warte. ich hier empacke, ha. Und dann will ich mit einer P. angehe ich mit et hier rein ne level 20 ich kann ich sie nicht extra eine ja in arena reinpacken muss okay zwei Chancen zum treffen kein ding sehr cool Macht. heißt wir können eti und diamant hier entwickeln sehr cool ah, ich bin zufrieden mit diesem kapitel und zwei Le leute hier Ist level 20 hochgelevelt So muss halt. Unser Tänzer hat 40 HP. Okay, ja, Corinne hier. Ausgesehen, die gibt den irgendwie so einen Effekt, aber trotzdem. So. Mal dahin. Oh, tanz mal für ihn. Äh, für sie. Und dann zack boom. ist man. So, damit haben wir das Kapitel abgeschlossen. Ne? Perfekt. Ist hier noch irgendwie was, irgendwas Geheimes zum Spielen und Spaß und zum Naschen. Ging nicht so aus, ne? Mit zwei Double 20er. Lord, ist auch nicht schlecht, ne? Der Mann ist ja eigentlich schon viel zu stark, ne? Und jetzt mache ich ihn noch stärker. Ja, wir sammeln noch ein paar Supports. Und da ist die Bossmusik weg. Ja, ich muss sowieso ihn hier nochmal mal hinbewegen. So, hier fehlt gerade noch irgendjemand ap Ne? Der Tänzer auch geil. Okay. Ich tue lieber so auswählen. Da so, du mach mal den hier noch. Um Support. Ja, macht den ja noch einmal. Der A punkt und so, ne, nicht mehr. Na gut, alle und kaputt gemacht. Also ja, sind die zwei Wände. Sie werden überleben. Sie werden den anderen erzählen, was hier passiert ist. Diese Krieger, da alle weggepustet habe. Nur alle am Leben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, Level 20 Lapis ist Level 19. Sie kriegen wir auch noch auf Level 20 in der Arena. Hoffentlich, so. was passiert, wenn ich hier reingehe Gar nichts ne? Okay, dann gehen wir mal weg. Flehen. Glaubst du Face hier? Ich trinke einen Schock. Glaubst du Face hier, Mann? Eddie, Boom. Ah, okay, äh, du hast nicht. Oder? ja okay das war cool das war einfach Bail. ja da oh, aber jetzt sind wir alle misstrauisch gegenüber ne weil sie böse ist ne weil sie eine böse Seite hat しますで全て。 ああ。 die Augen. Sie sind nicht rot. hat sie überhaupt jemanden getötet? Persönlich? い Mein Gott, wie blöd sind wir eigentlich? Dann werde ich sie wieder laufen lassen, so wie jetzt. Sie war ganz allein, alle waren wütend auf sie, keiner kam auf die Idee, sie irgendwie zu erledigen. Sich nicht mal weg teleportiert oder so, sie sind einfach nur normal gegangen. Oh. habe ich ja gar nicht darüber nachgedacht, ey. wenn wir sie hat. Nächstes Mal treffen, dann alle denken, sie ist böse. Ne? Hm. Ja, ich habe dich nicht benutzen. Oh. Jetzt hassen wir alle. okay. naja oh du bist gleich eine entwickelte einheit das ist immer so schön wenn man einheiten entwickeln kann endlich dann weiß man nicht dann sieht man irgendwie wie die anders aussehen mit ihren klassen und so man, wie die charaktere entwickelt aussehen und so das ist immer geiler und fine. Aber ist, die weiterentwickelten Nein, in die bekommen gar keinen Makeover dann. Also sie, sie ist ja schon eine weiterentwickelte Einheit. Er ist schon eine weiterentwickelte Einheit. Wir werden da nie irgendwie eine Veränderung bei denen sehen. Die werden immer mit den klamotten rumlaufen. Außer ich mache wie ein Siegel und macht die zu einer komplett anderen Klasse. Also, wieso soll ich ja, das machen? Danke. Ich finde mal, man sollte mit Charakteren in den Kernkassen Kassen rumlaufen. Weiß nicht. Ich mag das nicht, wenn man die Klassen ändern kann. Vor allem irgendwie so den, den, äh, weil nicht. Nimmt ein irgendwie so ein bisschen Limitierung. So ein bisschen Limitierung muss schon sein, finde ich, wenn man irgendwie wenn man jeden charakter zu jeder klasse machen kann dann ist das ein bisschen langweilig ne? ich meine ganz offensichtlich kann man das natürlich natürlich nicht machen man muss irgendwie noch so fähigkeiten und so was haben ne? so waffenfähigkeiten wie auch immer das funktioniert ne? aber an sich kannst ja jeden in jeden machen ne? in jede klasse wechseln lassen finde ich ein bisschen doof oh, aber weil vale. Ich habe erst gemüseverfassung gelesen, ah, sie wahrscheinlich voll traurig, ne? weil sie sich so gefreut hat, äh, dass jemand sie mal irgendwie als Freund betrachtet hat. Und dann kommt, treffen wir sie wieder. Und wir haben mehr oder weniger gesagt, nee wir sind keine Freunde mehr und ja. Dreck. So, irgendjemand läuft ja durch die Gegend. Oh mein Gott, Charakter können durch die Gegend laufen. Das man jetzt letztens aufgefallen. Ne? Wie gut wäre das Spiel noch, wenn im Sommer die, äh, die Charaktere hier durch die Gegend laufen würden? So sehr runden drehen würden. Irgendwie, da wird den ganzen Ort ein bisschen lebhafter machen. Aber alle sind immer so stark. Schon ein Ort. Ich bin immer noch hier. Ich wurde immer noch nicht benutzt. Mit der schon geredet. na gut kann diesmal konnten wir ein paar tiere mitnehmen so, da gehen wir erstmal zur weltkarte wegen cutscenes und so ne So ich fange an zu glauben die fragmente die ich manchmal am ende bekomme sind alles sachen die ich verpasst habe ne? da ihre haare massiv ey. Ich oh, って急に <repeat> Das und das Schloss angreifen. Ehrlich ja, so einfach。 ich bin ein bisschen zu schaffen. Ich bin ein Schindio das? Hast du irgendwie ein Verräter bei uns eingepflanzt? Sein unser Charakter und Verräter? Weißt du, hat deswegen? Aber uns hätte ja gewusst, irgendwie, dass die sich mit uns getroffen hat. Ne? So, ich nehme an, ich habe auch eine Nebenquest für. Ja, da ist sie wahrscheinlich ne? eine Nebenquest für Corin freigeschaltet. Und das noch eine Nebenquest. oder war die Story Quest. Das ist die Story Quest. Ja, ne zur Küste lassen erfahren. Level 1. Mhm. Ich werde ganz bestimmt nicht die nächste Dings machen, ja. hat von Level. Nein, <lacht> definitiv nicht. Kreuzweg des Schicksals, ja, das ist vom vom sechsten Kapitel, ja, wo man, nämlich ich an, das ist wahrscheinlich das sechste Kapitel ja von Fire Emblem Fates, wo man den Pfad wählen musste, ne? So, wir gehen natürlich erstmal zum Somniel das Reimt sich mit Daniel und so heiße ich. Boah. Überraschung, Pff. ich glaube, jeder, der irgendwie ein Part mit mir und dem Vegas gesehen hat, weiß das sowieso schon. <lacht> dann wie heißt, wie heißt der wohl mit? Nicht das gilt wechselt dann ihre zur Klasse. Wir haben Gold kannst du auf den Trainingsfalls das waren reiten, Weiband reiten auswählen. Ah. So war das. also Wahrsager. War war Ach ja, er ist ja am Wahrsager, genau. Zeig. Hm. So, da. bestimmt eine Menge Gespräch freigeschaltet, ne? Eine Menge LED Lampen da an. Oh, schicke Clothes, Mann. Der Wahrsager hat jetzt geöffnet. Der Wahrsager, da betreibt sein Gewerbe mit Hilfe von Karten. Er stellt seine Dienste nur abends zur Verfügung. Versuche ihn nach Sonnenuntergang. Okay, wird für ein Zufall. Es ist gerade abends. Also muss ich jeden, jedes Mal jetzt vor Kapitel bis nachts irgendwie machen. Äh. Ja, la da ja, la Gloria, ihr mit den Komplimenten überschüttet. Jemand an den ihr häufig denkt, wird kommen und euer ja, Hartz-Hausen denkt an Ivy. Werden, denkt Ivy. Okay. Das Live möchte bei jedem Ruf das Emblembündnis sich zu versprechen dann gewöhnt nachts zu naschen. Cool. So, dann schauen wir uns mal an, was wir hier falsch haben. Wir haben gar nicht so viele Unterstützungsgespräche. Okay, da. Ich dachte, ich hätte jetzt eine Million von denen, weil ich so oft getanzt habe und hier Unterricht eingesetzt habe mit mit so, wir haben immer noch Ziergang mit ihm, zu aber wir haben schon Abend. So ist, ja, ist zu <lacht> Mach es wie ein Mann und werde zu einem Stern. Nein, mir nicht zugehört Er ist zum Stern geworden. <lacht> <lacht> Ocano wenn du mich noch einmal unterbrichst, dann tanze ich auf dein Genick. So, Lapis und Eti. Hatten wir noch nicht? Lass sehen. Lapis, du Wieso mag ich dieses? Perring aus irgendeinem Grund. その噂は本当です <arts> <あー, great Ok. funncessually suffering> Wenn sie so am trainieren jetzt warum ist sie ja nicht so super buff? Ich weiß ihre Bauchmuskeln sind definiert, aber sie müssten eine wandelnde Wand sein, ein Schrank müsste sie eigentlich sein, wenn sie die ganze Zeit am trainieren ist. keine Beine. So das ging relativ schnell, als ich gedacht hätte. So und auch nur ein Bandgespräch, ne zwei Bandgespräche. Ah, da mache ich ja gar nicht mit der ne, ja gar nicht mehr mit ihr irgendwie trainieren ja? Also mit bei das ist auch nicht schlecht können sie auch schon lehrkraft lernen ah, dann haben wir Corinne. Ja, neuen ring Kamui. Hm. Ist der einzige Charakter, den wir noch nicht gesehen haben. Erika. Oder frei Ich habe erst gedacht, um diesen Ring handelt es sich um Erika. Ring Weltverbesserer, ne? Also Verbesserin, weiblich. Habe ich direkt gedacht, Erika. Bei freien könnte ja auch noch vorkommen. Also Erika oder frei Weil frei ist ein Lanzenkämpfer. Davon haben wir noch nicht so viele. Erika ist eine Schwertkämpferin so oh gott was mache ich hier noch mal ähm so wir gehen in die arena ey. arena und hauen noch hier ein paar leute kaputt hm. nur wen ne? sind eigentlich schon alle ja, relativ hoch level hm, sie ne irgendjemand war level 19 lapis oh, da müsste sie aber vielleicht dreimal gewinnen ne? glaube, mich, hat sie ist jetzt nicht so jemand, der die ganze Zeit am Gewinnen ist. Die ganze Zeit, außer also er hat sie nicht Dings, sehr ja, respektable Lehrkraft. Also das sie kriegt sowieso, dass mich da mal ganz kurz ändern. Ich habe halt es lohnt sich dann auch. Da kann man mal wieder sehen, die kann man ein bisschen da kann man uns direkt ein paar Ringe holen, ne? ein paar Feiern Emblem Fates Ringe. Also 14. Wir schon mal hier sind, ne? Boom. So, da sind wahrscheinlich die ganzen Hauptcharaktere, die ganzen Adelskinder. Alexander, rioma lies Sakura, Leo. Okay. So, da haben wir Azura, S-Rang, jawohl. Azura also, so wir auch in Frage kommen für für den Ring. Korn ist mehr der Hauptcharakter, ne? So, Leo, der große Bruder, Rioma, große Bruder aus Fushido. Ich mag eigentlich das Konzept von Fire Emblem Fates, ne? Du hast ein, was zwei Königreiche, in eins wurdest du hineingeboren, in eins wurdest du aufgezogen, weil die dich entführt haben. Also die Leuten in der schwarzen Rüstung gehören meistens noch den Leuten von Nor. So, die kleine Schwester aus Nor. Und die Familie hat einen entführt von dem anderen Königreich. Takumi, kleiner Bruder aus Yoshido. Also man hat eine Familie, in der man hineingeboren ist. Jacob, also, also man hat zwei Familien. Ne? Eine Familie ist die, in die man hineingeboren ist, die Yoshido-Familie. Und eine ist äh, dann, haben aber die Leute von nor von dem Königreich von Nord, dich als Kind entführt, aber dich trotzdem als Familie aufgezogen. Und dann ab Kapitel 6 muss es sich entscheiden, welche Familie ich anschließt eine Blutverwandtenfamilie oder die, in der du aufgewachsen bist. Und ja, das sind die ganzen Hauptcharaktere. Und in jeder, je nachdem, welche Route du spielst hast du jeweils immer zwei große Geschwister und zwei kleine Geschwister. Ein großer Bruder, eine große Schwester, ein kleiner Bruder und eine kleine Schwester. Ja, da ist die große Schwester von Noah. Und wir haben ja nur die als ah, Kinder. Camilla, so, Hinoka und Sakura fehlen noch. Also schon wieder. Jacob. So, da ist Sakura. Dann fehlt glaube ich nur noch nee, dies haben wir auch schon äh, hin. Noch fehlt noch die große Schwester aus Bushido. Das Konzept vom Feiern beim Fates war eigentlich nicht schlecht. Ne? Nur die Story war, oh Gott, die Story war nicht gut. Absoluter Mist. Ja, die Hinoka. Nur ein Charakter, ist mich auf den Arm nehmen? Der Konzept war eigentlich nicht schlecht. Die zwei Königreiche waren so unterschiedlich. Noah war mehr so westliches mittelalterlich ausgelegt. Er hatte Ritter, Kavaliere, Butler. Da ist in Luca als äh, schützen liebe und die war dieses mehr asiatisch ausgelegte königreich und vor Emblem ist normalerweise so so sagen so, wir jetzt wie auch immer hier noch fehlt bei Fire emblem so als setting ist normalerweise mehr so mehr so noch äh... florina habe ich schon auf F. Ja. rebecca hey die haben wir noch nicht Mal alle hier. ja das setting vom Fire Emblem ist eigentlich ich weiß gar nicht genau was das ist ist definitiv westliches mittelalter irgendwie so ein westlichen art soweit nicht so griechische ich habe zum beispiel noch nie von mir oder so gehört mir mit das sind ja in der regel hier die schwertkämpfer in Fire Emblem und mir fähigkeiten haben wir mit sind so wie ich das mal gelesen habe irgendwie so eine spezielle Gruppe gewesen so eine spezielle so spezielle griechische Kampftruppe oder so oder Armee die man existiert hat und äh, da kommt irgendwie der Begriff so wie ich das verstanden habe okay ja aber ich das jetzt weil ich Beilef ausgerüstet habe deswegen ist halt ausgegraut ne aber und offensichtlich ja, es gibt ja so Pegasus Ritter, Pegasus sind natürlich auch griechische Mythologie, ne? Also Fire ist mehr so grie so griechisch, so so westliches Mittelalterlich ausgelegt, Kavaliere, Ritter und so, das ist ja mehr so Mittelalter, ne? Deswegen war es irgendwie mal interessant, hier so ein Spiel zu haben, wo du all diese diese normal griechischen Einheiten und so was alles hattest und dann hat du ein Königreich, wo du japanische Einheiten hat und die haben dann dementsprechend auch andere Klassen gehabt und so ne. Die haben statt die haben zum Beispiel anstatt Bögen haben die haben die äh, Yumi's gehabt, hießen die glaube ich. Ne? das sind diese diese dünnen Schützenbogen, die ja die man in Anime's auch immer sieht hier. Wenn Leute irgendwie in so einen Schützenclub so sind, so sind, Die haben irgendwie so jumi Bögen oder Naginatas anstatt Lanzen, aber interessant. Die komplett andere Waffenarten, werden in Schriftrollen anstatt anstatt Bücher. Das Setting war awesome. als andere leider war nicht so gut. So. Wäre jetzt super toll, wenn du noch Level 20 erreichen willst. Oh mein Gott, nee, entschuldige, was ja, da ist, halt echt so schlimm mit dem Schaden. Oh, sie wird nie im Leben Level 20 erreichen. Nee, jetzt sowieso nicht mehr. Oh, das heißt nee, dann level ich sie jetzt nicht mehr auf weil nehmen wir jetzt mal an ich würde sie jetzt noch so bis kurz vor der level 20 leveln ne? dann heißt das ich muss sie in ein kapitel einmal kurz reinpacken damit sie vielleicht ein kill kriegt und dann auf level 20 kommt und das ist ein bisschen verschwenderisch ne? deswegen deswegen lassen wir halt mal ne? also das bringt dann nicht mehr also bringen wir jemand anderen hier nur wen, ne mein Jade können wir auf Level 19 bringen, müsste sie auch nur noch ein Level holen. ne? Ja, Soweit darf ich die an gar nicht hoch. Wenn ich merke, jeder ist ja Level 18. Jetzt ja, cool. Eigentlich so, ähm, also und schauen rein. Also nehmen wir jetzt mal an, ich würde jetzt hier. Also, du bist du was von tot. Also schon, wow what? ich habe doch mehr Erfahrungspunkte und sie eine entwickelte Einheit ist also nicht. Man nehmen wir an, ich würde jetzt irgendwie so weiß nicht fünf Erfahrungspunkte entfernt von Level 20 sein oder so also 10 oder 20. Ne? Dann heißt das, und ich kann ja nicht in den Leveln hier meine Charaktere hier entwickeln lassen. Ne? Es würde bedeuten, was war an der Kick so fp auf diese Weise? Ich glaube nicht. Ne? Ja, machen wir mal. Egal. Oh ja, normal So, Keine Supports freigeschaltet auf die Weise. Okay, cool. Na so, bestellen, schwimmen mal, angeln. Stahl, brauche ich alles nicht. Ich schon alles erledigt. Ich mir so kurz vor. So, dann speichern wir jetzt mal. Und dann, das Beste kommt zum Schluss. Wir haben jetzt hier Einheiten, die wir entwickeln können. Ich würde sagen, wir fangen mit Diamant an. Ich habe ja genug Dinger, ne? So. Du kannst zum Thronerbe werden. Es rang schwerter -Rang, Äxte. er rang Exte. Bekommt ein mehr Figur. Er bekommt acht mehr Werte sich gerade. Nicht so viel, aber er ist ja halt schon unglaublich stark. Und er bekommt Sonne, nicht schlecht. da teilt ein. Ne? Die Einheit kann KP gleich 50 Prozent des zugefügten Schadens halten. Chance in Prozent gleich Fähigkeit. Also 18 Prozent also händlichkeit Mit dem Willen und die Stärke einer Nation zu führen, talentiert im Umgang mit Wörtern und Äxten. Das ist aber das einzige was er machen kann. Ne? Kann er nicht eigentlich auch hier Schwertkämpfer? Ah, er muss erst ja Schwertkämpfer level 10 werden, damit er hm. so. na, das na Zwei da kann ich wieder einmal kann ich dann wieder zurück zu Lord Level 1 werden oder was? Oh ja sieht man danach rechts könnte ich eigentlich noch mal hier die werte sammeln ne? nee, nee, nee. ok cool. und ein mehr bewegung auch nicht schlecht okay. dun, dun, dun, dun, dun, dun. machen wir diamant noch mächtiger Alles bis auf Resistenz. Ich fühle mich mächtig und das ist ein gutes Gefühl. Es ist Zeit, mein Königreich Ehre zu arbeiten Für Bodia! Sehr cool. So, wir haben noch Eti, ne? Oh, Eti. Los geht's. So, Level 20. So, sie kann. Oh, guck mal, wir haben jetzt eine Auswahl. Scharfschütze oder Bogenritter. Ah, da macht es natürlich schon wieder ein bisschen schwierig, ne? Konzentration. Vielleicht der Einheit im Kampf gegen einen Gegner, der nicht kommt, dann kann Krit plus 10. Ist hat immer aktiv, ja, ne? Und Zielsicherheit. initiiert die Einheit in den Kampf, ohne sich vor bewegt zu haben, als sie im Kampf Treffer plus 40. Das ist irgendwie voll dämlich für brugenritter Ja, in der Regel sind natürlich immer besser, berittene Einheiten zu haben, ne? Im Vergleich zu unberitten ich gucke mal jetzt bei ihr nach bei den anderen schützen ne? ich muss mal gucken wer kann sich hier noch fogado das wahrscheinlich wieder eine eigene weg äh, amor okay <lacht> okay du wirst definitiv zum britten in einheit das freue mich immer so ein bisschen ne? so al du bist ein lord stimmt bis auch ein lord ja eine Eti ist die einzige normale schützen so und du bist so einen schützen einen normalen schützen ja und uh. okay, also, wir haben zwei Hauptcharakter-Schützen und eine normale Schütze. Ich würde schon fast sagen, wir machen sie nur zu normalen Schützen. Ne? Zielsicherheit: Zielsicherheit finde ich jetzt jetzt nicht so gut. jetzt hat die Einheit den Kampf ohne sich vorbewegt zu haben. Erhält sie den Kampf. Treffer plus 40. So, mir fällt auch so gerade auf, sie bekommt S-Rang in Bögen, ne? Was bekommt Alkrist? Ich nehme an, der bekommt auch S-Rang in Bögen, ne? Ja. So, er bekommt Mond. So. Okay, du bekommst nicht es rang in Schwerter. Äh, Excel. du bekommst auch Schwerter. Okay, cool ich würde schon sagen die wird so eine Scharfschütze ne? ne das sieht da wäre irgendwie für mich mehr in Charakter ne anstatt auf dem Pferd irgendwie zocken ist sie irgendwie mehr zu Fuß unterwegs ne wegen Krafttraining und so deswegen machen wir Scharfschützen. ich habe wahrscheinlich das Spiel noch mal laden und mir angucken wie ein Bogenritter aussieht aber das erste guck wir mal Oh, Orange, hm, das hat eine gute Passform. Dürfte ich eine Runde laufen, um die Kleidung zu testen? Und jetzt sehe ich im Bizeps nicht mehr ihren Triceps. Sieht aus, als wäre jetzt irgendwie Mitglied der b oder so. so jetzt möchte ich mit der Level 5 erreichen, dann bekommt sie mit jedem Schuss plus 5 kritische Treffer ich merke gerade sie hat eine menge Fähigkeiten. sie hat 24 er hat 22 ja okay sie ist jetzt auch natürlich jetzt das heißt sie bekommt nur noch mehr okay cool ich habe wahrscheinlich auch mal auf screen anschauen wie die bogen klasse aussieht aber gut sind jetzt ja fertig wir haben wieder zwei leute entwickelt finde ich nicht schlecht naja das mit den nächsten part jetzt öfter passieren habe ich so ein gefühl das ist es lapis dran und ja dann wenn unsere charakter möchte so, wir machen in der nächsten folge die nächste story mission weil ich echt keinen bock auf, auf IX neben quest ich habe meine lektion gelernt wir sammeln erstmal ein paar ringe und dann versuchen wir uns normal den mein Gott, die haben es sich. So, für mich war es das heute. Ne? Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ihr hinter das doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssi, Kowski.